Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich, dass das erste Thema einer Aktuellen Stunde ein migrationspolitisches Thema geworden ist, denn es ist aktueller denn je. 2014 wurden 200.000 Erst- und Folgeanträge in Deutschland auf Asyl gestellt. Das sind so viele wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Es steht uns als Grüner Partei Niedersachsen also gut zu Gesicht, rechtzeitig und ausführlich über die Chancen und Risiken dieser Entwicklung zu debattieren. Die Chancen, welche sich den Kommunen und der Gesellschaft insgesamt durch gestiegene Flüchtlingszahlen bieten, wurden in letzter Zeit mehr als offensichtlich. Viele Menschen, die nach Deutschland kommen, engagieren sich sofort in ihrer neuen Gemeinschaft und sind eine große Bereicherung für die Gesellschaft. Wir Grüne sollten auf allen Ebenen alles daran setzen, dieses Engagement zu unterstützen. Dazu müssen noch zahlreiche, sowohl rechtliche als auch praktische Hürden abgebaut werden, die heute noch Teilhabe von Flüchtlingen einschränken. womit wir dann bei den Risiken der Entwicklung im Migrationsbereich angekommen werden. Ein Risiko sind hier nämlich keineswegs die Flüchtlinge selbst, sondern alle, die ihnen Teilhabe mit Händen und Füßen verwehren wollen. Die rassistische Pegida-Bewegung und ihr parlamentarischer Arm namens AfD sind hier nur die gut sichtbare Spitze des Eisberges. Unter der Oberfläche der öffentlichen Wahrnehmung schlummert ein altbekannter Rassismus, der sich in einer Versechsfachung der Anschläge auf AsylbewerberInnen innerhalb der letzten drei Jahre entlegt. Diese Zahl ist abscheulich und sollte uns alle in höchste Alleinbereitschaft versetzen. Was können wir niedersächsischen Grünen tun, um diesem Hass entgegenzutreten? Die erste und wichtigste Lösung muss lauten, Dialog und Unterstützung. Flüchtlingsinitiativen, antifaschistische Bündnisse und, heute, äh, und Co. stellen sich schon heute der rassistischen Mobilmachung sehr erfolgreich in den Weg. Sie sollten deshalb bei allen Maßnahmen der Politik mit einbezogen und in ihren Aktivitäten vor Ort ideell personell und finanziell unterstützt werden. Doch auch auf Landesebene werden weitere Akzente für eine offene Gesellschaft gesetzt werden müssen. Die momentanen Diskussionen um eine beschleunigte Abschiebung in den Kosovo, wie sie auch von unserem äh, Innenminister Pistorius vorangetrieben werden, gehen in die völlig falsche Richtung. Es ist gut, dass wir Grüne diesem Druck nicht nachgeben und auf eine humanitäre Asylpolitik sowie eine echte gesellschaftliche Inklusion bestehen. Applaus Anstatt über schnellere Abschiebungen zu diskutieren, sollte Niedersachsen dem Vorbild von Schleswig-Holstein und Thüringen folgen und weitere progressive Maßnahmen, wie zum Beispiel einen Winterabschiebestopp, erlassen. Das wäre die Krönung der guten Arbeit, die Phyllis und Co. schon heute in der Flüchtlingsarbeit und der Migrationspolitik leisten. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich muss zum Ende kommen, kann euch an dieser Stelle noch versprechen, dass wir als Grüne Jugend Niedersachsen den Landesverband Niedersachsen weiterhin mit progressiven und weitergehenden Forderungen unterstützen können. Wir werden gemeinsam diesen Kampf für eine offene Gesellschaft gewinnen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.